Das ist der Sokoni München 5, ein wirklich agiler Alleskönner, finde ich, also ein Schuh, den man jeden Tag irgendwie laufen kann. Du hast ein bisschen Erfahrung mit dem Schuh, erzähl mal. Ja, ich habe mit dem Vorgänger tatsächlich 1200 Kilometer gemacht und ähm, der Schuh macht das wirklich gut mit. Also es ist halt sehr haltbar, das äh, Material ist auch nach 1000 Kilometern noch schön reaktiv. Man merkt teilweise gar nicht, dass man ihn anhat. Und das macht den Schuh für mich so attraktiv, weil er eben wirklich schnelle Läufe, lange Läufe, alles einfach mitmacht. Ja, also wirklich große Bandbreite mit dem Schuh. Wir haben hier die Power Run RS Dämpfung, das ist genau dieses reaktive Material, was du gerade genannt hast, was sich wirklich auch schön leicht irgendwie anfühlt. Wir haben hier dieses Formfit, das ist das Obermaterial, was sich wirklich toll auch irgendwie anschmiegt am Fuß. Das ist ein wirklich schönes Gesamtpaket. Für wen würdest du den Schuh empfehlen? Ähm, wirklich für Neutralläufer, vielleicht auch eher für Mittelfußläuferinnen wie mich, weil er eben nur 8 mm Sprengung hat, also hier der Unterschied zwischen Rück- und Vorfuß, ähm, was eben gerade Mittelfußläufern und Läuferinnen äh, etwas entgegenkommt. Was äh, für mich auch noch sehr schön ist, ist diese schmalere Fersenkappe mit diesem sehr weichen Material, ähm, was wirklich gerade auch auf langen Läufen sehr angenehm ist, gerade wenn man häufiger mal mit Blasenproblemen hat. Mhm. Genau. Ja wunderbar, also dann würde ich sagen, ähm, wer sich für diesen Schuh interessiert, der sucht den Händler seiner Wahl am besten direkt auf sport2000.de.